Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play mit mir, dem Nick. Und wir spielen heute mal Sims 4. Machen wir jetzt einfach ein neues Spiel. Unsere Challenge ist es einfach mal, es ist keine richtige Challenge, aber ich versuche erstmal ein paar Leute in mein Haus zu locken und dann vielleicht ein Kind zu haben und noch so ein bisschen, ja, mal Okay. Mit was fangen wir an? Wir fangen mit einem Erwachsenen an. Ich entspanne mich am besten. Wir machen was. Eine Frage. Die Welt ist in Gefahr, was tue ich? Ich bin die Gefahr, definitiv. Das ist nichts für mich. Kann ich will mal abbrechen, ich will was anderes. So. Wir machen. Ich will mir einfach den Charakter selber gestalten. Ich will mir selber einen Charakter gestalten, einfach. Neues Spiel. Ach, hi danke. So. Hier, Kopf. Die Frisur. Finde ich so ganz cool. Dann Gesichtsbehaarung. So einen kurzen Bart. Ja, den finde ich ganz gut. Hüte? Definitiv darf weiter, Äh, nee, ich hätte gesagt. Nee, kein Hut. Dazu sage ich einfach mal nichts. Dazu sage ich, ich sage dazu einfach mal nichts, das ist, darf jeder selbst entscheiden, was er haben will, aber das muss nicht sein. Brille finde ich eigentlich ganz, ich die ganz cool eigentlich. Ich bin auch keine Pflanze. Der war wohl ein bisschen zu lange in der Sonne. Das ist ein heftiger Sonnenbrand und das klingt auch nicht so ganz gesund aus. Ich glaube, ich mache... Ich mache die Gesichtsfarbe so. Ne, passt so. Die Teilbearbeitung. Mhm. Alles klar. Teilbearbeitung beenden. Das war's doch. Das ist doch ganz gut. Mhm. Dann mache ich mal Oberkörper. Eher so elegant ein bisschen, oder? Ne, ja, das nicht. Wow. Wobei ich ja, manchmal ein bisschen schicken Hoodie. Nein, ich bin selber absoluter Hoodie-Fan. Ich trage immer, e also jetzt nicht, weil mir warm ist, aber ich habe eigentlich immer ein Hoodie dabei. Ich habe jetzt auch einen Hoodie dabei. Ich weiß, wo der ist, aber ich habe immer ein Hoodie dabei. Der finde ich auch ganz cool. Jetzt auch Hoodie oder gibt's eine Kombi? Das verstehe ich nicht unterschiedlich kommen. Ja, wahrscheinlich. Hm. Kann man machen. Kann man. Ja, es ist echt, also das, ist das ist echt. Das ist echt. Gibt es hier keine schönen Kombis? Das ist so. Es ist Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hm. <lacht> Definitiv einen schicken Hoodie. So, deine schicke Hose. Jeans. Absolut Jeans fände ich. Also... So hätte ich gesagt. Eine U muss sein. Gibt es hier nur die... Gibt's hier, nur, gibt's hier nur die Uhren? Die hier war. Schicke Schuhe brauchen wir noch. Ja, mal nach schicken Schuhen gucken. Das ist echt. Okay, die sind ganz cool eigentlich. Ich habe Sneaker gedacht oder so, aber. Ah. Ist doch ganz gut das ist so mein tagesoutfit das finde ich ganz gut wenn ich was schneekes haben will dann wenn werden muss dann habe ich eine rote Krawatte mit dem Hemd dann äh, eine Beinbekleidung haben wir wieder das ist schon echt breit ne? nicht ganz so breit muss es sein dann sportbekleidung <lacht> mm. oh ich finde es das... ja so das ist doch schon besser das ist besser schlafanzug ich ja von mir aus aber macht das eher sowas hier ah. so das ist eine nachtfische das ist was ist das ist also Ich finde da ich jetzt echt eher so, eher keine Party drin, aber gut. Ja, so finde ich ganz gut. Badebekleidung, heißes Wetter, kaltes Wetter. Ja, das ist doch ganz gut alles so, eigentlich. Dann hier. Bestreben wählen, Familie. Erfolgreiche Abstammung oder große glückliche Familie. Dann hier, Merkmale wählen. Romantisch? Muschka, Harpenay! Selbstsicher? Popsane. Ah, Fröhlich? <lacht> <Und aktiv. lacht> Brivna. Oder Frucht. Frucht. Frucht. Frucht. Frucht. Frucht. Frucht. Ja, Frucht. Frucht. Frucht. Frucht. Frucht. Frucht. Frucht. Oder oh, Familienbewusstsein, gut, dann nehmen wir den so, oh ich brauche noch voll den Nachname. jetzt ist einfach nix und dann Nachname ist Let's Play, so, genau, wahrscheinlich mit 2 Y, das ist, mache ich immer so, ja, soll gespeichert werden. Also ja. Warten wir mal, bis es geladen hat. Oh, in welche lebt? Le Willow Creek, Oasis Springs oder Newcrest. Ich glaube, ich lebe erstmal in Willow Creek und dann kann man ja noch irgendwann noch umziehen nach Newcrest oder äh, Oasis Springs. Oasis Springs. Ja. du musst ein unbewohntes Grundstück. Ein Bett. Zwei Betten. Mal anschauen. schauen, kann man das hier so anschauen. Die knarrende Hütte ist aber nichts für uns, wa? Ich baue erstmal eine kleine Hütte. Komm. erst meine kleine Hütte bauen und dann.. Man kann ja noch ausbauen. Weil er Ach. Deutsch ist heute mal wieder definitiv da. Man kann ja dann noch ausbauen oder erweitern. Zauberhütte, Hüttenzauber. Was ist das denn für ein Name, ey? Ja, es ruckelt. Es ruckelt. Ja, ist klar. Mhm. Gut. Dann werde ich mal Wände planen. So. So. Also optimal aber ich mache es Möbel so dann passt es schon so das so, mal ein Bettchen hier Nein, ich will ihn nicht. So, ich will einen Klei, der Kleideschrank sieht. Genau, ich will den aber eher genauso. So, dann brauche ich noch Licht. Lampen. Und Lampen. So, ja, hier. Lampen. In Deckenlampen. Ich will keine Deckenlampe. Ich will einfach nur eine Lampe. Verschiedene Lampen. Ja. Ich will eine schöne Lampe. Ja, sowas. sowas was hier. Du hast das Licht. Soll sollte ich auch noch Fenster irgendwo einbauen, aber passt schon. Der wird erstmal Fenster loslegen. So. Dann brauche ich nochmal einfach eine Wand. Dann brauche ich noch eine Tür vielleicht. So als ganz Sp Frontale Idee. Die Tür. Holztür finde ich schön. wir noch eine Trennwand hier und dann noch eine Trennwand ja so jetzt brauche ich noch mal Türen suchen die Tür mit. Genau so. Dann so und dann so. So. Gut, dann in Möbila. Möbili. Möbili. Möb, Möbli, Möblia. Ein lecker koche. So, dann habe ich einen Koch. Feld. Mit Toilette brauche ich noch drinnen. Einfach nur ein Klo. Also mir sagt, wie wie das aussieht. Ich mag einfach nur ein schönes Waschbecken. Dann eine Badewanne. Die Wanne der Wonne schon so dann noch eine Dusche das ist eine Campingdusche die Camping dusche will ich vielleicht nicht ich will eine Duschkabine ja das passt so nee warte das ist das muss ja nicht komplett random im Raum stehen ja das ist doch ist doch ganz ein Teppich vielleicht noch ein Gitterteppich für drinnen und draußen Einfach nur einen Schicken. <lacht> das ist Esszimmer. Jetzt noch ein Esszimmertisch. So, gut dann, ich, ich mache mir noch ein äh, Büro, einen Schreibtisch brauche ich noch, so, ein Computer stelle ich da drauf. Stuhl. Joliet. So. Dann noch ein Wohnzimmer. Kinderzimmer draußen Wohnzimmer. Eine Couch brauche ich noch. Dann Fernseher. War eine Komole, vielleicht und da steht ich mein Fernseher drauf mit 5.000. Kann Hammern mal entspannte Warte so was brauche ich denn noch vielleicht noch <lacht> vielleicht noch eine Lampe im Wohnzimmer? noch eine Lampe hin, da noch eine Lampe hin, da noch eine Lampe hin, dann dann kann ich ja mal in den Lebensmodus gehen, dann, äh, automatische Lichter, alle Lichter, so, Geh mal hier hin, sehr schön, oh, ich muss noch was machen, das ist mir gerade aufgefallen, ich brauche noch einen, Kühlschrank tatsächlich. Küche. Schränke. Gibt's hier keinen einfachen Kühlschrank? Kühlschränke hier. Da ja, will ich einen Gut, dann, ne, das brichst du mal ganz schön ab, du kannst mal, wenn du willst, doch einfach reisen. Und zwar gehen wir jetzt mal in den Park. Jo, dann gucken wir mal hier, äh, ja, das war's dann auch mal wieder komplett. Die in Magnolienblütenpark. Ich trinke kurz was. Wenn wir hier reisen. So. So. Ich guck mal nach jemandem. Ne? So. Dann wer bist du denn, Fabian Krenz? Mal jemanden kennenlernen. Ey, hier ist ja auch echt kein Mensch, ne? Kein Mensch in unserem Alter. Jetzt spielst du auch alleine. Wer ist er denn? Mal komm, Landgrab. Gut, ja. Oh, wer bist du denn? Lol. Wer bist du denn? Hallo. Kurz pausieren, dann kurz sie anklicken, lustig vorstellen. Play. Ist doch immer so ungeheuerlich, dass ich wieder einfach stehen bleiben und auf dem warten. Obwohl sie nicht wissen, was er sich vorstellen will. Wo, wo kommst du denn? Ja, oder abbrechen, trotzdem kurz pausieren, dann hier lustig vorstellen. Hallo, begrüße Sie mal. Nancy sie Warte. Hieß der da nicht auch Landgrab? Eine Auswahl. Romantik. Also ein bisschen flirten. Kennenlernen über Enten erzählen. Fesselnde Geschichte erzählen. Selbstironische Geschichte. Auswahl. Romantik. Kompliment über Aussehen machen. Gar kein Problem. Hier kommt gerade jemand rein. Alles gut, entspann dich. So, dann... Mehr Auswahl, Romantik, Fragen, ob Sims Sims ist. Hallo? Willst du mal vielleicht. Ey, die stehen? Ich wollte dich was fragen. Mehr Auswahl, Romantik, fragen, ob Sims Single ist. Ja, jetzt hat er drin. Dann Kratschen. Mehr Auswahl, Romantik. Hose anbieten. freundlich so ein bisschen flirten hallo romantik Spezies hm, alles klar. Ihr habt eine Fischspezies erforscht. Oh, What the... What the... Romantik, schnelle Wiedergutmachung, entschuldigen. Gut, die ist scheinbar komplett. Förster Ich verstehe das. Oh, wer bist du denn? Ah, oh, ah. Oh, war Hallo. Hallo. Hallo. Willst du mal kurz? Mehr Auswahl? Freundlich freundlich vorstellen freundlich, freundlich vorstellen Mann, oh, das wird heute nichts mehr Mann, das ist echt ein bisschen doof Die mögen ihn aber auch alle nicht, ne? Dann gehen wir mal woanders hin Ah, ja, okay. Wo bist du? Er rennt, okay. Wo ist Nancy? Ach komm, ab dafür. So. Dann wieder. dann lass mal in einen anderen Park gehen vielleicht treffen wir da jemand anderes ja. Wohngrundstück, Wohngrundstück, Museum Club und Fitnessstudio dann gehen wir doch mal ins Fitnessstudio vielleicht treffen wir ja da jemanden kennen Apfelsaft Training. Oder das Training kurz abbrechen hinten dann. Hallo? Lustig vorstellen. Und dann tun wir eine Auswahl. Vorstellen. bitten in die Wolken zu schauen. Mehr Auswahl, mit. Fragen, ob sie Single ist. So. Was macht ihr? Ach, hier schon die Wolken. Mehr Auswahl, wenn Fragen, ob sie Single ist. Okay, schade. Dann was schon. Dann, wer bist du? Die ist sie denn? Hallo, hallo, hallo. Mehr Auswahl, freundlich, freundlich vorstellen. Na, du, ihr könnt euch mal vorstellen. Tag fragen. Ja, Auswahlfragen, ob sie ein Single ist. Kennenlernen. Lustige Aktivität für. Oh, ja, das ist doch gut. So, sie ist Single. Dann Hosen anbieten. Mehr Auswahl. So? Mit dem Wolken zu schauen? Und was das wir dann machen? der reisen mit ihr zusammen nach machen. Einfach mal so ein bisschen Fernsehen gucken und so. Kann ja nicht, kann ja nicht schaden. Ne? So. Dann habe ich aber auch wieder einen Plan: Reisen mit äh, Tina Kaliente. Kalli, Kallien, Was passiert gerade? Was ist gerade passiert? Ja, ja, komm. Ja, bitte. Ja, ja, so. Du wirst Nina dort treffen. Nach Hause. Das ist äh, ein schönes Grundstück tatsächlich. Nicht, das ist sehr elegant, würde ich mal sagen. Sauber heute sauber. Ich finde ich toll. Ich finde es einen tollen Namen. Hier hingehen. Warte. Das das das ein ein ein das Gut, das war ja dann eine nette Folge. Mal gucken. Wir machen wahrscheinlich noch einen zweiten Teil. Also wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil. Nee. Und dann können wir uns ja <lacht> irgendwann nochmal den nächsten Teil. Und. Tschüss.